Das sieht ja echt wahnsinnig aus, ne? Es ist wie ein Theaterstück eigentlich mehr so, ne? Und man erwartet irgendwie Action jetzt. Ihr müsst jetzt auch irgendwas Wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich rund. Bon. Wir haben nur eine Ehre: Knallblau und Kugelrund. Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich bunt. Niemand soll sie besitzen, niemand darf hier diktieren. Alle könnten gut leben, wenn alle einander respektieren. Wir haben nur eine Ehre, alle, ne? Knallblau und kugelrund. Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich bunt. Nicht eine müsste flüchten, nicht eine müsste frieren. Und es gibt auch keinen Anlass, gegeneinander zu marschieren. Wir haben nur eine Erde, knallblau und kugelrond. Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich. müsste hungern, denn von allem gibt's genug. Was es leider viel zu viel gibt, sind Macht-Profit-Betrug. Wir haben nur eine Ehe, alle blau und kugelrund. Und wir alle sind die Bürger, ziemlich reich und ziemlich viel könnten es verhindern, das Elend ist von Menschen gemacht. Eigentlich sind wir doch viele, es wäre doch gelacht, und wir haben nur eine, Knallblau und Kugelrund und wir alle sind doch ziemlich Heute so geklappt hat. Herzlich mal Herzlichen Applaus für euch alle. Und auch. Ja, heute ist es ja ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Ich denke, dass wir die Ersten, also wir sind auf jeden Fall die Ersten im Landkreis, die eine politische Veranstaltung machen und wahrscheinlich auch in ganz Niedersachsen die Erste, die eine politische Veranstaltung machen zu Corona-Zeiten. Ja. Ja, und auch toll, dass ihr so diszipliniert seid, Harald. Ich muss dich leider noch einen Schritt zur Seite bitten, weil du mir zu nahe kommst. Wir sollen ja nicht nur 1,25 Abstand halten, wir sollen 2,50 Abstand halten. Ja, also stellt euch vor, so, das sind jetzt ungefähr, wir sind jetzt 35 Leute, ich sag mal, das sind ungefähr zwei Klassenzimmer, die jetzt in Zukunft, so viel brauchen zwei Klassenzimmer Platz in Zukunft, damit wir uns das mal vorstellen können. Ja, jetzt habe ich eine kleine, zwei kleine Reden vorbereitet, das habe ich ein bisschen geteilt diesmal. Ich fange mal an. Also, am Donnerstag vor anderthalb Wochen, da gab es die Nachrichten über brennende Wälder von Tschernobyl und da stand ja auch schon der Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl an. Und da haben wir beschlossen, einfach mal für die Mahnwachen einen Antrag bei der Stadt zu stellen. Und Tag später gab es dann auch die, den Anlass, wonach das möglich ist. Es war recht turbulent, bis wir eine Genehmigung bekommen haben. Die Stadt hatte uns sogar mitgeteilt, dass wir keine Genehmigung bekommen können, weil die Stadt hätte noch nicht mitgemerkt, dass es äh, noch nicht gemerkt, dass es eine neue Verordnung gab. Aber jetzt haben wir es doch geschafft, wenn auch mit strengen Auflagen. Muss ähm, ich mal gucken. Und so ist es heute auch keine normale Mahnwache. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? <lacht> Gut, das ist jetzt auch ein also unsere Aufstellung, das hat Harald, hat Harald auch schon vor, äh, angesagt, unsere Aufstellung hier ist eher, eher so etwas wie eine künstlerische Installation. Unsere Aufstellung, ähm, eine Kunstinstallation mit lebenden Menschen, die politisch etwas bewegen wollen. Eine Kunstinstallation mit lebenden Menschen, die gern singen und auch miteinander zusammen sein wollen. Ja, es sind besondere Zeiten. Unsere Gesellschaft verändert sich gerade in einen neuen Alltag. Und wir wollen das mitgestalten. Und das machen wir heute hier. Also, toll. Ich weiß jetzt nicht, wer mich hier an. Ja, viele Menschen haben Angst, dass Kontaktverbote und Ausgangssperren zu einem Abbau der Demokratie führen. Doch dass diese Mahnwache heute zusammen zustande gekommen ist, das ist der Ausdruck von Demokratie. Trotz aller Corona-Einschränkungen haben wir einen Anspruch auf eine demokratische öffentliche Versammlung. Und das, kann unter, das muss gut begründet sein, wenn uns das verboten wird. Deshalb haben wir es geschafft, heute diese Veranstaltung zu machen. Wir waren nur die ersten, die dieses Recht für sich in Anspruch genommen haben. Und dass wir hier heute stehen können, das zeigt, dass Demokratie auch in Corona-Zeiten funktioniert. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid, um eure Meinung öffentlich zu zeigen. Demokratie lebt von den Menschen, die ihre Meinung öffentlich zeigen. Und damit lebt Demokratie auch von euch. Und sie lebt von allen, die daran mitwirken. Wir danken deshalb hier an dieser Stelle auch denen, die heute gerne kommen wollten und dies aber nicht dürfen, weil hier der Platz zu klein ist. Ihr seht ja, viel zu klein der Platz. Ähm Sagen wir, 2011 haben wir hier mit 300 Menschen gestanden, aber heute ist der Platz zu klein für 15. Die hatten wir beantragt. Wir sind heute gut 30 Menschen, also 35, aber wir hatten 60 Anmeldungen. Und das alles ohne öffentliche Werbung, weil das ja auch untersagt war. Das haben wir jetzt nur über den E-Mail-Verteiler gemacht. Toll, super, dass das so geklappt hat. Und das heißt aber eben auch, dass 30 Menschen zu Hause bleiben mussten. Und deshalb müssen wir auch gerade denen besonders danken. Bedanken möchten wir uns aber auch bei den, über die vielen tollen Rückmeldungen von euch, die wir in den letzten Tagen gekriegt haben. Und auch über die vielen Hilfsangebote. Und das Ganze klappt auch nur durch die vielen anpackenden Hände. Aber gerade so mit Distanz und so ist es immer schwierig, so die handwerkliche Zusammenarbeit. Deshalb danke ich meiner Familie. Katrin Lotter-Ronja, da. Katrin, wo die anderen jetzt? nicht ah, ja. da. da dann haben wir heute noch als Ordner hier Norbert und, Norbert und Sabine. Wo bist du jetzt, Sabine? Da hinten, genau. Vielen Dank auch euch. Und dann auch noch äh, vielen Dank bei Peter Schmidt, der heute die Musik macht, zusammen mit Luca. Ich weiß nicht, ob die Tontechnik macht. Ich, aber ihr, habt, ihr wisst es, was Peter Schmidt leisten kann immer und leistet. Ja, und dann natürlich bei Harald und Silvia für die tolle Musik. Vielen, vielen Dank, toll, dass ihr gekommen seid. Und nur durch euer, also ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, natürlich dass, bei euch allen, dass ihr gekommen seid, denn dieses zuverlässige und regelmäßige Kommen, wir brauchen nur Bescheid sagen und ihr steht auf der Matte. das ist echt klasse. Und das brauchen wir auch, damit wir das nötige die nötige Durchlasskraft haben. Also vielen Dank an euch alle und jetzt singen wir weiter mit, muss ich mal gucken, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten. Nein, ja, unsere Zukunft gestalten. Genau. Die Melodie kennt ihr alle, Drunken Sailor, ja, können alle, wird sich spätestens. Beim Refrain sind immer alle mit dabei. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Hier wollen wir unsere Zukunft gestalten, jetzt und hier und heute noch einmal. Hier wollen wir unsere Zukunft gestalten, wir wollen wir unsere Zukunft gestalten, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten, jetzt und hier und heute. Aufstehen und weitermachen, <Oklahoma> aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, jetzt und hier und heute noch einmal hier aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, jetzt und hier und heute. Stromspeicher, Wind und Solaranlagen, Stromspeicher, Wind und Solaranlagen, Stromspeicher, Wind und Solaranlage. wollen wir jetzt haben. Aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen. Jetzt Jetzt und hier und noch einmal und aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen. Jetzt und hier und heute schaltet sie ab die Atomkraftwerke, schaltet sie ab die Atomkraftwerke, schaltet sie ab die Atomkraftwerke. So wollen wir es haben. Alle aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen. Aufstehen und weitermachen, jetzt und hier und heute. Aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, jetzt und hier und heute. So wollen wir unsere Zukunft gestalten. So wollen wir unsere Zukunft gestalten. So wollen wir unsere Zukunft gestalten. Jetzt und hier und heute. Aufstehen und weitermachen. Aufstehen und weitermachen. Aufstehen und weitermachen. Jetzt und hier und heute. Und einmal aufstehen und weitermachen. Und muss uns hören. Stehen und weitermachen. Aufstehen und weitermachen, jetzt und hier, letzte Mal, schön laut. Aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, aufstehen und weitermachen, jetzt und hier und heute. Atomkraft. Gibt's die etwa noch? Ja, die gibt's auch, auch in der Corona-Zeiten gibt's die Atomkraft. Atomkraft, Klimawandel, Artensterben, Corona, das alles sind Gefahren, die uns bedrohen. Es sind Gefahren, die wir nicht wirklich erfassen können. Und doch bedrohen sie uns, unsere Verwandten, unsere Freunde oder auch Menschen in ganz anderen Teilen dieser Welt. Atomkraft, Klimawandel, Artensterben und Corona. Sie zeigen uns, dass auch in der heutigen Zeit die Fähigkeiten der Menschen begrenzt sind. Das, was wir tun, hat Folgen. Manches, was wir tun, hat Gutes, bewirkt Gutes oder es tut einfach mal nur uns selber gut. Doch allzu gern verdrängen wir die Nebenwirkungen. Wenn wir in den Urlaub fliegen, heizen wir das Klima auf. Wenn wir preisgünstige Lebensmittel aus intensiver Landwirtschaft kaufen, dann tragen wir zum Insektensterben bei. Und wenn wir in der heutigen Zeit nicht den Abstand wahren, können wir schnell zum Teil einer Infektionskette werden. Wenn wir Billigstrom mit museumsreifen Atomreaktoren produzieren, dann hinterlassen sie Atommüllberge und nehmen bewusst das Risiko einer Atomkatastrophe in Kauf. Das wollen, nicht, das wollen wir nicht weiter so machen. Oh. Atomkraft, Klimawandel, Artensterben und Corona, sie zeigen uns, dass auch in der heutigen Zeit die Fähigkeiten der Menschen begrenzt sind. Eine blinde Technikgläubigkeit hilft uns oft nicht weiter. Mit etwas Glück wird es der Menschheit gelingen, einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Sicher ist das aber noch nicht und auch, ob der Virus dann wieder Resistenz gegen den Impfstoff wird, das wissen wir nicht. Wir sollten anerkennen, dass es noch immer Grenzen für uns Menschen gibt, die wir respektieren und freiwillig beachten müssen. Denn nur dann werden wir unseren Enkeln und Urenkeln eine lebenswerte Erde hinterlassen. Das Abstand halten in Zeiten von Corona und der Verzicht auf die Nutzung technischer Möglichkeiten, beides ist nötig, um Gefahren und Risiken abzufernen. Atomkraft ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht einfach unbedarft jede technische Möglichkeit verwirklichen sollten. Obwohl es weltweit seit 60 Jahren kein einziges Endlager für abgebrannte Kernbrennstoffe gibt, wird immer weiter Atomstrom produziert. Die Atomindustrie experimentiert zurzeit mit vielen neuen Spielarten der Atomkraft und macht große, aber unhaltbare Versprechungen. Es sind die gleichen Versprechungen wie zu Beginn der Atomkraft vor 60 Jahren. Und es sind noch immer die gleichen Probleme, die auch heute nicht von uns Menschen beherrscht werden. Von Atomkraft sollten wir die Finger lassen. Atomkraftwerke sollten schnellstens abgeschaltet werden. Genau, abschalten. Wir sollten uns die Grenzen unserer Möglichkeiten immer wieder bewusst machen, dann können wir uns darauf einstellen und auch unsere Erwartungen entsprechend anpassen. Im Bereich der Energieversorgung müssen wir raus aus der vermeintlich billigen Atomkraft, raus aus der vermeintlich billigen Kohlekraft. Wir müssen auf erneuerbare Energien setzen. Dabei müssen wir uns daran gewöhnen, dass Windräder aufgestellt werden. Unsere Vorstellungen von dem Landschaftsbild müssen sich ändern. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass Energie nicht immer und überall in grenzenloser Menge verfügbar ist. Die Energiewende ist eine große Herausforderung. Doch wenn wir die Probleme der Atomkraft und der Kohlekraft sehen, dann ist der Ausbau der erneuerbaren Energien der einzige Weg, der uns in eine lebenswerte Zukunft führt. Die Energiewende muss deshalb auch in Krisenzeiten der Kompass für unsere Zukunft sein. Der sogenannte Exit aus der Corona-Krise muss deshalb zusammen. Mit dem Exit – deshalb zusammengehen – mit dem Exit aus der Atomkraft und mit dem Exit aus der Kohlekraft. Applaus deshalb ist ganz klar, die Energiewende muss weiter kraftvoll angegangen werden, der Kohleausstieg muss zügig umgesetzt werden und die Atomkraftwerke müssen schnellstens abgeschaltet werden. Ja, vielen Dank. Das Asse-Lied. Asse ist ja dieses ähm, Zwischenlager und äh, genau. Die Melodie, die ist reist zu Jüngst zu Pfingsten. Das ist ein Lied, was wir, also ich zumindest aus meiner Kindheit kenne, aus der Schule, Schule eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein Berliner Lied. Mhm. Sachsen. Da liegt der Asse Schacht. Da haben die Betreiber eine Sauerei gemacht. Mit nuklearem Spermel. wird dort herumprobiert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Der Müll liegt schon seit Jahren in Salz verpackt darin. Stift leise still und strahlen im Wasser für sich hin. Die gelben Fässer rossen und bald sind bald demoliert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Die Fässer sind marode, der Schacht seucht langsam ab. Das Wasser quillt und sprudelt, Betreiber Treiber ab. Die atomare Strahlung hat sie nicht interessiert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Da haben sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert. Wir wissen es schon lange, die Asse ist nicht dicht und kleinlaut wird gestanden, dass sie zusammenbricht. Jetzt sind wir richtig sauer und jetzt wird protestiert, denn wir sind ganz und gar nicht darüber amüsiert. Denn wir sind ganz und gar nicht darüber amüsiert. liegt endlich und für immer Atomkraftwerke still, sonst nimmt das nie ein Ende mit atomarem Müll. Kein Müll in Kasse, Konrad, und auch nicht anderswo. Wir dienen euch nicht länger als atomares Klo, wir dienen euch nicht länger als atomares Klo, aber wir dienen euch nicht länger als atomares wir dienen euch nicht als Klo. das nochmal ganz toll, wie das heute gelaufen ist. Ihr seid super diszipliniert. Ich denke, wir sind ein gutes Vorbild gewesen dafür, dass man öffentlich demonstrieren kann. Also nochmal herzlich, herzlichen Dank an euch alle. Ich danke auch nochmal, das hatte ich vorhin vergessen, Arnold auch nochmal explizit, der, ähm, der nachher die Fotos äh, aufbereitet für uns und darstellt.